In den Links unten findest du Infos zu Pinkstationen, Handysammelboxen und Repair-Cafés. Schau dir alles genau an. Finde dann dein Lieblingsprojekt, such dir komplete oder entwickle ein eigenes Projekt. Viel Spaß! Und habt ihr das geschafft? Öffne die Lootbox!